Ich darf nicht mehr saufen? Was mache ich nur? Was machen Menschen, die nicht saufen? Ich weiß nicht. Stricken? Stricken? Stricken? Willst du mich verarschen?